Neuseeland, Wahnsinn eigentlich, man hat nichts erwartet von dem Land, der Landeanflug heute war schon extrem geil, dann nach Queenstown, muss sagen wirklich toll und die Aussicht da im Hintergrund, ja, am Aura, schaut euch das an Ja, da werden sicher noch ein paar spektakuläre äh, sag ich mal, Eindrücke folgen, bei der Zeit einfach dabei abonniert meinen Channel, kommt sicher noch mehr King Falls, da in den Catlines, mal schauen, dürfte schön ab Spaziergang sein. Schau, Pfad, Lass man uns überraschen. Ja, der Ausflug zu den Wasserfällen an sich Wirklich schöne Wasserfälle und die Vegetation hier ist auch extrem lässig. Also so vielfältig. Ja, wirklich ein toller Spaziergang hin und retour, ca. 40 Minuten. Ja, also nichts anstrengendes. Ich habe natürlich wieder mal meine äh, paar an. Einfach zu Fahren und ich habe es schwer. Ja, ich fahre jetzt von Inva durch durch Dunedin machen und äh, das gebiet heißt die catlins auf der south and scenic hier in neuseeland ein, einfach die bilder die ich bis jetzt gesehen habe einfach genial also wirklich sehr schöne, sehr schöne landschaft und, und ja das war bis jetzt alles eigentlich extrem faszinierend Sehr cool, also da gibt es diese pinguin tribünen und da kann man wahrscheinlich sitzen und schauen wie die Bingoinnen da reinkommen aus dem Wasser. Und da ist ein ganzer komischer Zuschauer. Schaut mal mal und Den, den habe ich. Hab ich gar nicht gesehen vorher. Oh, der ist ein bisschen böse. Sieht man ihn? Ah, ich tue dir nichts. Da hinten ist er. Also ich muss sagen, die Natur und die Tiere hier ist echt cool. Da hinten ist sicher ein total beschissener Steg. also der ist voller Vögel. Jetzt gehen wir da mal hin, schauen wir uns das einmal an. Ich befürchte Schlimmes. Ja, wie man sieht, ist der Steg auch nicht so beschissen, sondern die scheißen da ins offene Wasser. Habe ich auch schon dokumentiert, hänge ich auch an als Video. Stubenreine Vögel, eine Vögel. Also Steinmalerinnen sind, viel ist nicht mehr zum Sehen. Ein paar Idioten haben da natürlich was reinritzen müssen. Aber okay, es ist jetzt ein Zaun gemacht worden anscheinend, aber viele sind da so reingritzelt, also muss vorher der Zaun nicht halt gewesen sein. Ja, passt schon, das ist ganz cool. Wow. Hinten ist mein treuer Begleiter, Nissan Pulsar, muss ich sagen, ganz ein ganz cooles Auto. Braucht ja nur ein bisschen über sechs Liter. Für eine Automatik und Benziner. Ich schimpfen, für eine Meerlanik reicht es. Ja, guten Morgen, ich mache jetzt die Wanderung ins Hooker Valley. Das Wetter ist zwar nicht ganz optimal, aber zumindest regnet es nicht. Und ja, da hinten sieht man schon, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann, den Gletscher. Das Mount Cook Das ist schon eine geile Gegend da muss Man muss sagen, was man will Seeland ist auf alle Fälle besser wie erwartet Oder besser gesagt, wir gar nichts erwartet und es ist einfach nur geil ja. und Schaut euch die Bilder an Wenn es euch gefällt wie immer, abonniert meinen den Channel und habt Spaß dabei! Ich bin am beim Lake Havia, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Über Nacht, heute ist der 10. April und über Nacht ist der, der Winter eingebrochen. Es schneit auch leicht, jetzt leicht her und ja, es ist relativ kalt, also leichte Plus gerade. Jetzt merkt man schon langsam, dass es vom Herbst bald in den Winter geht. Hier in Neuseeland auf der Südinsel. Und es passt auch, wenn man noch zwei Tage geht auf der Südinsel Und dann geht es weiter auf die Nordinsel, da soll es dann wieder wärmer sein. Und trotzdem wunderschöne Gegend, die Berge haben wir. Und ja, mal schauen, was es da noch gibt. Im Hintergrund sieht man den Lake Wanaka. bin da jetzt den, den ganzen See entlang gefahren, das ist wirklich schön. Und bin heute in Wanaka-Stadt oder Ort, Dorf, keine Ahnung was das genau ist. Wird ein eine Ortschaft sein. Und vielleicht mache ich noch eine Wanderung, sonst mache ich morgen noch was. Aber schaut mal her. Schon ein sehr schöner See und ich hänge auch natürlich wieder Bilder an. es auch ein bisschen Offroad mit meinem Suzuki, nein, aber so bin ich eigentlich nicht. Okay. Eine Wasser durchqueren, geil. Ah. Naja, braucht nicht immer einen SUV. Das geht auch ohne. Ja, da im Hintergrund sieht man den Rob Roy Glacier äh, ein Gletscher, das ist in der Nähe von Wanaka, Lake Wanaka, und man sieht selbst das Tal hier, unglaublich, sehr schön, eine Menge Tiere, also Dammwild, Rotwild, Kühe, Schafe, ein paar zusammengeführte Opossums. die sind hier auch relativ oft, ja, wirklich eine geile Landschaft, erinnert mich ein bisschen an zu Hause, aber auch wieder nur ein bisschen, Das ist doch wieder anders. Uh, ja, kulturelles Angebot ist in Neuseeland ein bisschen rar, sage ich jetzt einmal. Merkt man doch, dass es ein junges Land ist, aber landschaftlicher Hammer und ja, tolle Infrastruktur, auch sauber und sicher. Also wirklich ein tolles Land zu bereisen. So, ein paar Fluss- also Wasser durchfahren, habe ich noch geschafft, aber ich da hinten, mache ich mit einem normalen BKW nicht mehr. Mit einer SUV war ich durchgefahren, aber traue ich mir nicht mehr so recht. Ja. Jetzt muss ich zu Fuß gehen. Ich glaube 3 km sonst. Schauen wir mal. Upa. Da oh, da geht's ganz schön drauf und ich bin schon außer Atem, aber wenn ich schon mal da bin, dann geht's natürlich bis zum Ende. Man kriegt nicht so die Wiener wieder, das ist auch halb lustig, aber halt auch ein bisschen, wie das hier gemerkt habe. Ja, ich muss sagen, der Rob-Roy-Glacier-Trail, unglaublich. Einer der besten Wanderungen, die ich jemals gemacht habe. Wirklich spektakulär der, der Gletscher. Unbedingt das Highlight. Daumen hoch. Unbedingt machen. Viel Spaß. Ja, ich bin da auf der Rückfahrt jetzt davon. vom Roy, Rob-Roy-Glacier. Rob, da Park oder von der Glacier im wandern. Ja, Hammer! Also diese Gravel Road hier die lohnt sich auf alle Fälle sie zu tun. Und schaut euch einfach an. Ja, jetzt gehe ich schon langsam mit der Auch cool. Ich muss sagen, dass der Suzuki ja durchaus ganz gute Geländeeigenschaften. Oder für diese Gravel Road. Ich fahre da gerade mal so einen heißt 80er. Da sind wieder ein paar Schafe. Muss sein und das Land der Schafe. Bah, ist ziemlich kalt da, aber seht ihr im Hintergrund, da ist der Flughafen von Queenstown und ähm, da seht ihr wie spektakulär die Kulisse ist, wie man hier reinfliegt. Also, Leider ist jetzt kein Flugzeug reingekommen, aber echt ein Hammer. Und also, wenn jeder, die Möglichkeit hat, nach New Zealand zu fliegen, fliegt es nach Queenstown. Wirklich spektakulärer Anflug. Ja. So, heute ja, ist der 12. April, da auf der Südinsel in Queenstown von New Zealand. Und ja, es wird Zeit, auf die Nordinsel zu fliegen, deswegen fliege ich heute nach Wellington. Wie ihr seht, ist da schon der Winter einbrochen und es ist ziemlich kalt. Und mangels warmer Kleidung muss ich da weg. Ich bin ja schon neugierig auf die Nordinsel. Also, bleibt bei mir dabei. Ja, Morgen, ein Stunde später, es weiter, Aber jetzt geht es nach Wellington. Ich hoffe, dass da schöner ist.